Warte, ja. Leute, seid ihr bereit? Jetzt kommt die ultimative Fallspammung. 3, 2, 1. Hallo meine Pokefreunde und, Bucke, und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Äh, die Aufnahme, die habe ich gerade schon angefangen, die war aber so richtig. Scheiße sagen wir mal so und äh, ich ja, habe keinen Bock mehr Leon ist abgehauen denn er hat keinen Bock mehr ich habe währenddessen den Leon kleinen ja. gefallen getan wie man da da an diesem Block dort sehen kann ich werde ähm, deine weitermachen und der Leon ist ja. gerade auf einer gefährlichen Reise mal wieder und Aber ich habe auch Bock mehr Leute wir hatten eben eine Aufnahme von fast zehn Minuten ich suche ein Pferd ich finde Schafe Schweine Hühner, Kühe. Ach, du so. Schwein also dich selbst Ja, okay. Rechts Schwein. Was? Ein schönes oh, Die Hühner was? sterben instant, wenn man die in Lava-Eimer setzt. Leon, hast du gerade gesagt, du bist ein schönes Schwein. Das, das, das, das glaube ich nicht. Oh, nein Spaß. Keine Ahnung, was mit Leute. ist. Ich wusste halt alle. Und äh, ich habe Leons ganze, äh, alle, okay, fast alle Hühner getötet. Falls es immer wieder ruckelt, dafür kann ich einfach nichts. Mein äh, PC macht heute halt einfach nicht mit. Bumm. Keine Ahnung. Oh scheiße, mein Schwert ist fast kaputt. Dann ich schlag was? die Tiere einfach mit, einem La mit der Hand bzw. mit dem Laber einmal. Dein Ernst? Digga, nimm einfach meinen Zerschnitzler, der verbrennt, Alter. Das sieht aber uses von deinem, von deinem Schwert. Ja und? Denkst du, das juckt mich? Hier kann man auch ein bisschen sehen, was die hier getrieben haben. <lacht> Leon ist doch wurde aus dem Spiel geworfen. Leute, das lag daran. Er wollte einfach nicht rausgehen, weil ich wollte die Nacht mir zum Tag machen und er wollte einfach nicht rausgehen. Da habe ich ihn einfach gekickt, weil das einfach nicht akzeptabel war. Ich habe ihn einfach nur wie ein Erwachsener verhalten, Leute, okay? Ich habe mich einfach nur wie ein Erwachsener verhalten, Leute, okay? Ich habe ihn einfach nur wie ein Erwachsener verhalten, Leute, okay? Ich habe ihn einfach nur wie ein Erwachsener verhalten, Leute, okay? Ich hab ich habe mir einfach also nur wie ein Erwachsener verhalten, Leute, okay? <lacht> ich wollte ihn einfach nicht mehr im Spiel. Dazu haben. sage ich jetzt nix mal. <lacht> okay, Leon, du brauchst ja nicht immer deinen Senf dazu geben, brauchst du nicht. Das sagt dir der, der immer zu jeder Kleinigkeit was sagt? Nicht. Oh, gerade noch gerettet. Oh mein Gott. Also ich hoffe, wir äh, verstehen was. Also, ja, ich habe nicht so viel verpasst. Endlich ganz okay. Wollt ihr auch Aufnahme löschen, weil die erstens richtig geruckelt hat, also noch mehr als jetzt. Und, äh, einfach allgemein so richtig lang, weil ich ein Cringy war. Und das wollte wollt ich euch einfach nicht antun. Jetzt habe ich wieder Milch. Milch? So. Falls ihr euch äh, fragt, äh, wieso wir nicht Männer sind, wir wollen jetzt erstmal... Also, wir haben ja hier noch ein bisschen Pfeile, ein bisschen. Die müssen wir auch noch fertig machen und, und, und, ähm... Zwinker, zwinker. Zwinke. Ich schreib mal eben im Chat, was wir wollen. Mike's tot. Nein, das nicht. <lacht> Habe ich gerade. so. Und, ähm... Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Ich weiß, Leute, das ist die 20. Folge. Wir wollten eigentlich einen Livestream als Premiere so machen, aber... Leute ich kenne mich einfach nicht aus mit dem blöden obs ja, äh, ja. übrigens ich habe ein neues kanalbild und banner ich weiß ob schon in der im letzten video gesagt habe wenn dieses video kommt ähm, nach mario paint glaube ich ja da habe ich es auch bestimmt auch schon erwähnt oder habe ich weiß nicht auf jeden fall sage ich sie noch mal ich habe ein neues Profilbild, das ist gezeichnet Okay, von jetzt komme ich wieder nach Hause. Jetzt Bock mehr. Okay. Und dann habe ich ähm, ein neues Pro Banner. Das ist von dem guten Palo. Ähm, Ja. Äh, ich sag's einfach nur, weil. Ja, auf jeden Fall Props an die. Die sind echt cool. Okay, das Profilbild, das hat einfach nur so gemacht. In dem Stream hat so gemeint, jo, das ist cringy, geben wir es Mike. Und dann hat es mir gegeben und habe ich benutzt. Und ich weiß jetzt nicht so cringe. Sonst hätte ich ja nicht genommen, Oder Okay, nein. Und ähm, ja, der Banner. Hey. Da hat er sich ganz viel Mühe gegeben. Gut, Palo. Yo, und ich würde sagen, du katzt eben, bis ich wieder da bin, damit wir was machen können. Nee, weil ich, ich baue ja noch gerade was. Oh Gott, jetzt ruckelt's. So und ich hoffe, der Leon wird nicht ausrasten, wenn ich das hier baue, weil sonst wenn ich echt angepischt. So richtig angepischt. Was baust du denn? Ja. Lass dich überraschen. Okay, jetzt bin ich wieder. Hier. Dann wirst du es. So, bist du da? Nein, nein, noch nicht. Nein, noch nicht gut. Ich bin jetzt bei dem zweiten Sumpfgebiet. Also beim Banner die, die Idee ist natürlich von mir, ist ja klar. Und ja, er hat halt umgesetzt, ganz cool eigentlich. Und äh, die Thumbnails, die äh ja, oh, wieso soll ich über Thumbnails? Die, die, die wisst ihr schon. So ist eigentlich ganz okay. Sieht nicht so schön aus. Das kann Leon dann verbessern, ist mir jetzt scheißegal. Was hast du denn gebaut? Komm einfach hier und siehst du es du Spacken. So. Mal sehen ob ich nach Hause finde. Log dich aus, sonst kicke ich dich nochmal. Ich log mich jetzt nicht aus. Ach, Leon, du logst dich jetzt nicht aus. Nein, Mike, jetzt lass es mit dem Kicken. Soll ich mich selbst kicken? Nein, Spaß. <lacht> ich mach das mal, ich will mal sehen, ob du dann gebannt wirst. Normalerweise ist es dann so, dass man gebannt wird. Ach, war das bei dir auch so, oder wie Leon? Na? Nein, wenn, wenn man sich selber kickt, wird man, glaube ich, gebannt. Nein. Das war wahrscheinlich nur bei dir so. <lacht> äh, die Folge... Boah, die Folge wird richtig langweilig. Ich weiß, Leute. Wir ja, haben noch noch ja. ein Thema anzusprechen und zwar. Ja. Michael, ich momentan nicht so viel aufnehmen. Daher, da ich von Dienstag an sehr gehandicapt war, äh, da ja. ich eine Verletzung beziehungsweise eine Verspannung und Zerrung. Ist, äh, ist es immer noch so oder? Ja klar. Ich ja. kann gerade meinen Arm gerade so bewegen. Und Den Rücken hat... tut auch weh. Ne? Ja. Ja. Also ihr könnt euch das jetzt mal so vorstellen. Ich sitze hier gerade total scheiße ungemütlich und die unbequemste art aber Sorry. es ist halt zum schutz da und leute wirklich wenn ihr sowas habt tut wirklich ja mit einer hand <lacht> außerdem das möchte Day. ich sehen außerdem habe ich ein zweites schön keine. das juckt niemanden das ist die gleiche ja. hardware so also juckt es niemanden und ich sitze hier wirklich so richtig scheiße und habe glaube ich drei kissen in meinem rücken eins an meinem kopf also wirklich wenn ihr sowas habt das ist schrecklich versuch, äh, oh mein gott versuch. nein was habe ich da gemacht leute ich will das ist das ist nicht absicht okay das habt ihr nie gesehen das habt ihr nie gesehen okay hat, hat, hat jemand gesehen okay das, hat, das war das hat ja ich glaube jetzt werde ich ein problem haben ja wieso ich glaube, ich muss gleich meine zweite Enderperle benutzen. Pass auf, ich das. Nein! Was? Du eine Enderperle benutzt? ich hatte ein halbes Herz, gelettet Creeper und Zombies waren hinter mir. Leon, bitte. Ja, hä, wenn du ein halbes Herz hast, wie konntest du dann die Enderperle benutzen? Nachdem ich die Enderperle geworfen habe. Oh. Ey, Leon, ohne Witz, das kannst du nicht bringen. Wir brauchen die Enderperlen dringend, sonst kommen wir nicht zum Endboss. Ich weiß. Wenn der Endboss ist, Leute, das, das könnt ihr euch schon denken. Wer nicht, dass, ähm. Ja. Leon, hey, wie kann man einen guten aus? Tipp geben, wie kann man einen guten Tipp geben, wenn er Endboss sein könnte? Und ja, der in Minecraft gibt einen Endboss. Was? Er ist laut und nurisch. Ja, der ist ein... Er ist nervig und, ähm, <lacht> lang. Nein, nein, Hilfe. Ich glaube, der ist jetzt auf mich getargetet, der Enderman. Und da, wo der ist, oh, Leon, da bist du schon, was ich gemacht habe. Wo bist du, denn? Keine Ahnung, vielleicht in so ein, ein, ein, einem sogenannten Haus. Ich weiß ja nicht. Kennst du sowas? Haus? Hast du sowas schon mal gehört? Und? Alter, alter, du spucken! Wie findest du's? Scheiße, das ist so richtig viel zu schlicht gehalten. Die Tasche wollte ich so mit Steinart machen und Holzstämmen. Nein. Also, Nee, brauchst du nicht. Du kannst oben, ähm, so wie hier unten machen. Dass du hier ja, also vielleicht... wollte ich doch auch. Ach so ja warte, dann mache ich dann baue ich das eben ab. Ähm. Um, was soll ich machen jetzt eigentlich? Etwas bedummt. Ich weiß nicht, wieso ich immer ja. bedummt sage. Ich mach ich, also Hast du hier Erde, äh, hast hier Erde abgebaut? Wieso? Ah, Block auf Quarz habe ich hier drin. Ja. Ich habe diese was ich hier habe. rein tun zack, zack, zack, okay. zack, zack. Ich habe noch vier Eis gesammelt. Kann hier ein bisschen was rein tun der Rest macht dann nähern einfach. Lol. Ich folge das gleich schon zu Ende. Voll scheiße. habe es Bock gehabt, richtig. Ja. Egal, ähm, Oder wollen wir einfach eine XXL-Folge machen? Wollen wir das? Ja. Dann ist es so eine Art Special. Ja, also Leute, 20 Folgen, dann Ich wollte ja 20 also eine also 20. Folge wo ich ja also ein Livestream ähm, machen. Und so gesehen meistens es also. Ich mache jetzt halt einfach eine X11 folge Ja, stimmt. Ich weiß, was ich machen Obwohl, wollte. Obwohl ich weiß ich nicht, ob das mein rennerprogramm programm mitmacht. Oder ob meine Kraft mit der Musik alles hinzufügen, das mitmacht. Glaube ich irgendwie nicht. Invalidat Zombie Mike! Oh mein Gott! Nein! Zwei. Leon, ich bin 100% sicher, dass sie irgendwo eine Stadt Schaufel ist. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Wieso? Damit ich die einsperren kann. Warte kurz. Ich crafte. Oh, Black Screen, geil. So. Warte, ich baue ihm eine Schaufel. Ja toll. Jetzt habe ich keinen Stein mehr. Ich mache noch Ich habe noch Holz. Also. Ey, noch ein Skelett kommt dazu. Hier, Leon, warte. Oh shit, pass ich auf. Schon was Leon, du? Leon, Leon, bleib still, bleib Sie Nein! nein. kämpft! Lol! Leon, hier, hier, das, das nein, ist die Schaufel! Da rein, da rein, da rein, da rein! Leon, das ist Schaufel! Leon, da! Ich hab schon noch gebuddelt! Alter, sind die irgendwie inkompetent? Schub. Nein, nicht! Ja, wir müssen die ein bisschen triggern so! Batsch! Batsch! Der ist normal, den kann ich killen! Oh Gott, Leute, mein Schwert ist kaputt! Ich muss ihn jetzt... Oh Gott, ne... Verschwendung! Bam! Verschwendung! Nein, einer ist tot, weil du ihn mit dem Schwert weggepasst. Pass auf, Was? ich kill ihn, ich kill ihn. Oh Gott, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, er ist drin. Muss jetzt verrottetes Fleisch essen, weil ich nichts hab. Klappe da unten. Ah, nö. Ich habe kein Pferd gefunden. Das ja, nice Leon, ich bin drin. fast down. Also, weiß ja nicht. So. Ja, also wir haben da unten jetzt einen Villager-Zombie. Mike, wir haben ja einen Villager-Zombie. Ich <lacht> eine Pyramide gebaut. Ja, der wird eh sterben. Deshalb will ich ihm hier schnell einen Goldapfel geben. Oder ist er wieder versucht? Ja, kannst, du mal, kannst du mal gehen hier? Mein Ge hast, hast du einen Apfel für mich? Wo? Leon! Hast du einen Apfel? Du das Holz. Nein! Auf? Okay, das heißt. Oh okay, Leon, die Folge ist gar nicht cool. cool, ohne Witz. Was? Die ist richtig langweilig, die Folge hier. Und? Ja, sowas können wir nicht bringen. Nein, nein! Hilfe, Hilfe! Hilfe! Hilfe! Was? Was? Was? Was? Was? Ich kann nicht! Ich hab Wo bist du? Digga, Leon! Nein, geh ins Haus! Geh ins Haus! Ich kenne ihn! hey what's up, my boy? My homie, wo bist du? bist du? Da! Hey, was geht, Mann? Oh, nein, nein, nein, nein! Oh mein Gott! Ich geh rein. rein! Nö, nö, nö! Albträume für immer! Albträume für immer! Wieso, wie viele Herzen hattest du? Keine Ahnung, das war so richtig spooky gerade! So richtig... Richtig heftig! Hey, geh ins Bett! Achso! Du kannst nicht schlafen! Es ist, was? Du kannst nicht schlafen, wenn es zu weit entfernt. Du darfst nichts in der Hand halten. Warte. Du kannst nur nach... Hä? Hey, was war das denn vorher? Okay. Wir halt, Alte Albträume für immer. Ich hab, reparier mal ein wenig meine Rüstung. Was habe ich eigentlich auf meinen Schuhen? voll. Das heißt, ich könnte mir eigentlich neue Kursen. Soll ich die Folge wirklich hochladen so? Ja. Sicher. Ja. Ja. Kommt doch nicht gut an, oder? Ja, okay, die Folge ist jetzt eigentlich auch schon zu Ende. Voll Egal. dumm. Boah, kann er hier das mal kaputt gehen? Der will Zombie lebt aber noch. Ja, aber wenn wir gleich ausloggen oder so, keine Ahnung. Der wird auf jeden Fall die spawnen, das kannst du mir glauben. Außer wir geben ja. ihm Name Tag, aber wie du weißt, haben wir nicht. Gut. So, Leute. Jetzt machen wir endlich Pfeile und beenden die... F Nein. Schau, was ich in der Hand habe. Nein, du es nicht. du es nicht. Was, ich nenne es Peter. Nein, du es nicht. Du es nicht. Du es nicht. Nein. Ich Doch, bin verboten. Ich will, ich ich will den Villager haben. Ich will den Villager haben. Ich verbiete es dir, Leon. Ich verbiete es. Oh, Leon, du bist so ein Opfer ohne Witz. Okay. Ich will Schuhe haben. Wie war das jetzt? Komm, ich will es richtig machen. Bitte sagt mir, es ist das richtig. Bitte sagt mir, es ist das richtig. Ja. Erste Mal in meinem Leben, Leute, ich bin einfach der King. Oh mein Gott! Leon, ich sehe erst jetzt, wie viele Pfeile ich habe. Wie viele hast du denn? Mehr als ein Stack. Damn, Daniel. Boah. Okay, der Villager-Zombie okay, meine Schuhe sind kaputt, dann nehme ich Leon, ich seh jetzt hier OP-Schuhe an. Der Villager-Zombie ist verbrannt, ich halte mein Maul. Bist du eigentlich? Okay. <lacht> das heißt, Name Tag ist weg. geil Wieso? Weil ich den vorher Peter genannt habe und er. Ja, und du kannst du es immer noch mehr umbenennen? Nein, ich habe dem das Name Tag schon gegeben. Dein Ernst? Das hast du nicht. Leon, das hast du jetzt echt nicht, oder? Hast du das? Leon, hast du bitte irgendwo kies? Bitte sagt mir, das kies irgendwo. Äh ja, unten in der Turm ist über ein halb, ein halb dann mache ich jetzt so viele Pfeile, bis wir nicht mehr atmen können. weil ich auch nämlich Pfeile. Äh, und dann, dann ein... Leute, dann... Fängt das alles schon wieder von vorne? Okay, nein, nein, ähm... <lacht> Nein, Leute, glaub, dann werden dann wir endlich mal in den... Nein, ich rede jetzt. Dann werden wir endlich in den Nether gehen und unsere Rache bekommen. An was? An den scheiß Lohn und Gast. Vor allem an den mir erstmal krasses Equip, Digi. Ja, haben wir irgendwo Eisen? Nein. Nein. Ich habe nur vier Eisen mitgebracht und die vier Eisen sind jetzt weg. Dann Weil ich meine Schuhe. Ja, ich habe meine Schuhe repariert. Es ist mir ein bisschen Stein abgebaut. dann Leon, kannst du mir eben einen ähm, Stab geben? Lohnenstaub. Stab? Nein. Wofür? Äh, einen. Wofür? rausstand. Ich... Ey. Komm mal mit hoch. Warte. Da ist einer. Nein, lass es. Lass es. Ey, ich sehe keine... hell Leon, du hast keinen Kies. Komm mal mit... Du hast kein Kies, Mann. Mike, komm mal her. Komm mal her. Ohne habe, Folge, nicht in der Folge. Leon, hast du das etwa nicht in der Folge hier gemacht? Doch das habe ich in der Folge gemacht. In dieser. Nachdem aus dem meter und der letzter. Ja, in der letzten, als wir aus dem meter gekommen sind. Ja, dann sag mir halt nichts. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ähm Warte was? für diese Folge haut rein. Positive Bewertung da ein Abo da lassen, haut rein. Ciao. Nein. Äh, ich packe jetzt doch eben einen kleinen Zeitraffer rein, wo ich ähm, das Kies abbauen und <lacht> die ganze Zeit Kies ähm, ne? Feuerstein bekommen. Und da... Viel So, Leute, ich habe jetzt 31 Flintstone gefarmt. Tu sie hier hin. Tu die Stöcke hier hin. Warte, warte. Erstmal ein bisschen ein paar mehr Stöcke machen. Und, Und dann machen wir, dann wir so eine heftige... Was? Wir machen im Offscreen dann die Flintform zu Ende. Das machen wir dann zu zweit. Ich habe jetzt jo. ein wenig mein Inventar so Warte, Leute, seid ihr bereit? Jetzt kommt die ultimative Fallspammung. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh. <lacht> das war ganz... mir die Hälfte! Ich habe, Leon. Ich habe drei Stacks und 49. Dann kriege ich.. Ich gebe dir hier einen Stack und hier nochmal einen Stack. Den Rest bald einfach ich. Dann kriegst du halt ein bisschen mehr. So Leute, das war's dann auch mit der Folge. Ich weiß, sie war ein bisschen komisch lang. Äh, egal. Ähm, ich hoffe, dir hat Aber das wir mir trotzdem dann auch gefallen. Weiter damit. Jo. Die Folge war ein bisschen, haben wir halt ein bisschen gefarmt, haben jetzt auch keine X11 vorgemacht, weil ich glaube nicht, dass mein äh, Renderprogramm und, äh, also aushalten würde und ob ich das auch aushalten würde, die ganze Zeit überall Musik hinzuzufügen und, so und alles. Egal, Leute, haut rein und tschüss.